Hä? Die können doch kein Schrott sein. Sind ja immerhin Neo Shiny. Oh, ja gut. Okay, so. Als nächstes haben wir Double Trouble. Müssen nach rechts gucken, dass Bonnie, Toy Bonnie kommt. Also falls er kommt. Ansonsten in die Hall und die ganze Zeit mit, mit äh, Maske wegen Bonnie und Toy Bonnie natürlich auch. Und Foxy... Was, die sind auf 20, aber Foxy ist nur auf 5? Also bisher... Hört sich das richtig einfach an irgendwie, bin das jetzt nur ich und ich mache die ganze Zeit so, aber ich glaube das sieht man sogar gar nicht. <lacht> äh, joa, wirkt auf mich easy. Zwei sind auf 20 und einer ist auf 5, Ja, Double wird Versuchen wir's! Die Bonnies und Foxy, weil der Bock hat mitzuspielen. So, wir müssen nur nach rechts gucken, soweit ich jetzt weiß. kommt niemand von links. Doch, Bonny, ja, aber das ist scheißegal, da kommen oder so rein. Da brauche ich nicht gucken. So, Music Box aufwinden, ne? So. Und dann lass sie die ganze machen. Dann können wir zumindest die ganze Zeit diese Toy Body Figur betrachten, die wir letzte Folge dann bekommen haben. Super! Yay. Also Foxy wird jetzt nicht so aggressiv sein, der wird jetzt sogar etwas äh, schlechter sein als, als gerade in.. Oh, was mache ich denn? Was bin ich für eine Mimmel? Mimmel, Mimmel, Mimmel. <lacht> so hi, Blaubeer. Was war das denn gerade? Das war ja voll lame. Mit der Maske. ich bin schon gestorben, du. Das Foxy mit Bonnie. Bonnie ist jetzt wieder weg. Äh, fuck, hi. Hi, Süßer. Und dann aber noch so gleichzeitig wieder kommt nicht gleichzeitig junge weil nicht Alter ihr seid doch solche Wichser Ich habe jetzt gegönnt, habt ihr ja gerade gesehen, mit die Musikbox gegönnt Alter. Na? Was könnt ihr euch so im Leben gönnt ihr euch auch immer so eine Musikbox, like if you agree Ja, okay. hier! Mein, ich noch nicht schon Also habe ich jetzt keine wirklichen Probleme, muss ich sagen. What the fuck? Warum verdrücke ich mich immer, aber immerhin hat man noch so ein kleines Window, wo man das äh gelände, wie die Bye, Bonnie. Wie geht's? Was schöne, schöne, schön Bauch, ne? Schön wie Bauch. Wer die halt nicht? Ich dachte es wäre jetzt schon 3 Uhr morgens, ne? Nicht. Junge, wer ist in der Mitte? Foxy. Was ist mit der Batterie? Fuck! Ich lebe noch. Ich dachte gerade ich hätte es verkackt. Mit dem, mit dem Timing mit Bonnie. Aber ich habe es gerade noch so schaffen können. Oh mein Gott. Ich hab Angst wegen Foxy, ich will nicht, dass der auf einmal doch ultra Saiyajin wird und mich dann fickt. Das wäre dann nicht so geil, wenn ich dann mal wieder vom Spiel von hinten genommen. Was ist mit der Batterie? Wie schnell geht die gerade so leer? Echt? Ja. Naja. Guckst du mal angesliden? Ich wollte gerade sagen, du, wann kommst du? Oh fuck, ich bin tot. Ich zu lange gebraucht. Oh, ich, ich, ich hab's noch geschafft, oh mein Gott. Ich bin ich zwar schocken, aber ich hab's noch überlegt, du. Also keine Chance hier, mich zu ficken, du. Du <lacht> brauchst du härtere Geschütze, du. Vielleicht klappt's dann nächstes Mal. Oh fuck, da ist Foxy. Den hab ich nicht angeschlichen, ja lecken tun, was auch immer. Hi, Bonnie, ich bin ruhig, muss Foxy flashen. Ich glaube, ich habe das mit First Try, kann das sein? Hi Bonnie, ich wusste, du bist jetzt hier. Irgendwann muss er wieder hier sein. Und das war jetzt? Oh, okay. Oder wieder hier ist, ne? Soll Bonnie wird die Kamera nehmen oder auch nicht, dann mache ich es halt selbst. Ja, schon geil, würde ich es jetzt fürs Troll schaffen. Oh, Toll Bonnie kommt jetzt wieder. Und Bonnie jetzt auch wieder. Hey. das ging das ging ja das ging 5 Uhr morgens ich glaube der Foxy kommt Foxy, willst du nicht kommen? mach mal Toy Born hier, dann kommen wir nochmal Foxy einen Moment, ich guck gleich in den Chat, ich will nur kurz die Ende machen ja, ich fühle mich grad confident. Ich glaube, ich schaff das jetzt du. Bist sieht also sieht's nämlich gar nicht mal so schlecht aus du. Von daher, bist du in Ruhe. Nein, Ich ignoriere dich einfach. Du bist, du existierst gar nicht du. du bist eine Halluzination du. Blöd. Oh toll, Bonnie will noch mal Hallo sagen. Okay, hi. Na. Ei. Na? Haben wir einen schönen Tag heute? So, hier schau ich so, an. So, oder? Das, das, das, dafür haben wir jetzt was bekommen. Ein Moment, was haben wir jetzt dafür bekommen? Ich will zu gucken. Ich gucke gleich in den Chat. Ich habe gerade den Chat wieder weggemacht. <lacht> so, was haben wir dafür bekommen? Wir bekommen dafür Augenringe bekommen wir auf jeden Fall dafür. Oh, wir kriegen... oh wie süß! Schau mal hier so ein kleines Bonnie!